Hallo, Jona war ein Prophet im Alten Testament. Die Geschichte ist, er bekommt einen Auftrag von Gott als Prophet und er will den nicht machen. Er geht auf ein Schiff und fährt weg. Aber es kommt ein Sturm und die Leute haben solche Angst, dass sie entscheiden, einen über Bord zu werfen. Sie werfen Jona über Bord und tatsächlich, der Sturm hört auf, ein großer Fisch kommt und verschluckt Jona. Die Schiffsleute sind gerettet. Jona sitzt im Wahlfest und betet und wartet. Und wie er da so im Wahl ist, da betet er. Als meine Seele in mir verzagte, da dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Jona nutzt die Zeit, um zu deuten, was da geschieht. Und der Prophet erkennt, ich lebe noch. Und ich fühle mich gerettet. Es hätte übel ausgehen können mit dem Unwetter und mit den Bootsleuten. Jonah wartet. Außen schwimmt der Wal. Das merkt Jonah gar nicht. Jonah wird transportiert an den Ort, wo die Ewige ihn hinschickt. Am Ende wird Jonas Predigt sogar eine Stadt retten. Dahin ist er auf dem Weg, ohne es zu wissen. Manchmal ist unser Warten ein Weg. Und da kommt was. Und das Warten gehört dazu. Und das Warten ist nie einfach. Manchmal fühlt sich das an wie in so einem Fischbauch. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Taten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und das hoffe ich auch. Ihnen einen schönen Tag.